ja hi und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play dragon ball z Kakarot. ja in der letzten folge haben wir Cell endlich besiegt und ja die welt gerettet leider ist unser vater dabei umgekommen son goko wisst schon der typ dem dieses spiel benannt wurde <lacht> äh, irgendwie kriegt ihr ja voll wenig äh, einen kürzeren strom in sachen ja ich bin auch gerade das Spiel oder nach mir, belandt. Warum werde ich so behandelt? So, jedenfalls, wir laufen hier mit Zongoan noch ein bisschen rum. Wir sind in der, weiß ich nicht, der dritten Unterbrechung, ne? Und wir haben ein paar Quests, die wir hier erledigen können. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf, ne? Ich weiß nicht genau, warum ich hier jetzt bin, aber mein vorheriges Ich wird sich schon mal dabei gedacht haben, mich hier rauszulassen. Also gehen wir mal hier rein. Da ist Apollo. Übrigens, ja, ich habe die... Äh, ich habe mit den dragon balls mir ein paar wünsche hier geäußert und ich konnte äh, hier einmal in Qui, äh, zahl juniors und apul wiederbeleben um gegen die zu kämpfen und um wahrscheinlich deren sehen einzukassieren und ja warum sind die stärker als Dodoria und co warum kann ich die jetzt erst bekämpfen Die müsste es ja eigentlich vorher erstmal. mal aber ich stelle jetzt keine fragen so um, das sah aus wie Apoll, welcher der stärkste von den allen ist mit Level 53. Oh, aber jetzt soll es aber schon schaffen, kommen Im Zell geschafft, wenn wir den ausschaffen hier, was geht? Apoll, wichtigster Charakter in der Freezer Saga. Ja gut, Freezer armee Was ich sage, Geld, verstanden? Jawohl Sir. Hey, dann könnte ich mich gewöhnen. Freezer Army soll Apoll, das ist er das erstmal, wir ihn sogar treffen. Ey. Ich bin mir sicher, dass ich auf Namek sterben würde, aber hier bin ich gesund und munter. Glück muss man haben. Ich sehe keinen der stärker ist als ich und außerdem sieht dieser planet sehr lohnenswert aus das meiste hat jetzt endlich gekommen ja das wichtigste zuerst ja, wir übernehmen diesen planeten macht euch an die arbeit zeigt dem wohnen an diesen planeten wer der boss ist ja wohl so schritt weiter was mit solle bist du die uniform erkenne ich Ihr gehört zu Freezers armee oder du kennst dort freezer natürlich ich habe sogar gegen ihn gekämpft du hast mit lord freezer gekämpft nur wie und dieser erdding damals waren dumm genug das zu tun ich bin einer der erdlinge was das sieht man ja gar nicht an ihre haare waren ganz anders als eine anders ach so ich bin gerade ein super Saiyan. ein super Saiyan, was ist das so von sowas habe ich noch nie gehört ja, ich war schon überrascht als er Lord Freezer namens erwähnte er, aber dieser Typ verschwört doch in unsere zeit nichts kann uns aufhalten doch ich das macht Marco bist verrückt wenn du glaubst ich lasse dich hier irgendwas abziehen hat das ist ganz schön was schon ein ganz schön großes funkwerk ich bin sozusagen der nachfolger von laut fies als König des universum und das bedeutet dass sich mit mir nicht zu spaßen ist was ob ich zeige dir wie stark ich bin der kriegt so was von auf der fresse jetzt ist 56 ey. hat mich angelübt so, da es nur ein balken kommen ja, das der da ist so Dann gehen wir mal zwei. Äh, warum nicht? Du hast auch. Ja, mal Frieze oder so. Denkt ihr echt eine Chance ich mit einem nicht. Jetzt ich Schlag hier wegkauen, also so ich zum Breckenmosset für den Spoiler, Aber wird sowieso nicht hervorkommen und Nimmt jetzt mal sehr stark an, also einfach Schaden machen so. Ja. So, hier. So, jetzt kommst du. Du hast auch noch einen Balken. Oh, ich hab keine. Oh, ich habe mich zurück verwandelt. Ich glaube mit R2 oder L2, L2 ja. In die Fresse! In die Fresse! Und sterb gut. Aha. Und es nicht mal Erfahrungspunkte kriege ich vernünftig. Die Fries-Armee braucht einen starken Anführer, das habe ich versucht zu sein. Jetzt wissen müssen, dass ich gar nicht so stark bin. Ähm das bedeutet, dass du jetzt den bösen Abschluss oder ja, natürlich. Tut mir leid, dass ich so angerannt war. Okay, wenn auch jetzt den Ab warum so voll unwichtig und der natürlich hat er eine Silber. Okay, nächster Apollo oder aktualisiert. der kann noch nicht mal in der freezer Saga vor hey, er wird jetzt jetzt zum ersten mal vorgestellt gibt es nicht so boom. wir gehen mal gucken was da noch ist wir werden schon alles schaffen wir haben sensor wir haben super Saiyan zwei wir schaffen das schon alles. Das dürfte kein problem sein ich mich auf den abend ist gerade der stärkste charakter im spiel ich glaube mit dem werde ich fertig. Ah, da ist Kui. Deswegen bin ich hierhin gekommen. und wahrscheinlich ursprünglich gegen den kämpfen. Ja ne? dann ja. Sind schon wieder ein paar Tage vergangen und ja. bin ich nicht gestorben? oder oh, kommt jemand auf mich zu. Die Erde bebt. oder oh, du bist es. Oh, du bist es. Wie geht da Ich mache mir doch nicht solche Angst. Oh, oh, du bist es wieder. Was ist los? Oh, warte mal einen Moment. Äh, ich muss mit geht dagegen kämpfen. hat äh. ja, toll. Schau geht dann nicht. Ich kann auch nicht die Gruppe ändern irgendwie. Warte mal. Wenn ich oh, mir da ja, das sieht ein bisschen aus. Okay, wir erst wenn wir erstmal ein bisschen weitermachen. ich muss hier weg, hier wackelt mir alles zu viel. So, also, wir gehen mal zu Gottes Versteck. Vielleicht schalte ich ja dann irgendwie die Charaktere ja so frei damit die mich begleiten oder irgendwie so was, weil ich habe im Moment schon zwei Quests, die ich nicht machen kann. Weil ich mir geht er nicht in der Truppe, ab. Das muss ich ändern. Ich könnte schon die Zeiten sind jetzt irgendwie viel schneller als vorher. Naja, guckt euch das an oder doch nicht. Okay. In letzter Zeit tut mich wohl mal irgendwie zehnmal mal irgendwie darauf aufmerksam machen, dass Dragon Balls wieder dass ich die wieder suchen kann. Irgendwie so direkt hintereinander. Hey, hey, hey, hey. Oh, hi Piccolo, Mr. Piccolo. so also, うまく aber ich musste nicht darauf achten, dass ich für ich empfieholmerte die ich mich das aber lieb. wenn der Training so wichtig ist, was ist dann passiert? ey? <lacht> 精神と時 You picked. What? You peaked? Ich habe Mada Masano gemacht bisher. Also Kurioa Giak, der, einzige, der Sachen geregelt richtig Irgendwie, wenn man darüber nachdenkt. Achtung zu mit jemandem nicht morally Und gut. Da irgendwas, was ich noch nebenbei machen kann, jemand die Quest verschwinden, nicht einfach so wenn ich jetzt die Story weitermachen. Ne? Ich glaube, da muss ich schon irgendwie, weil ich oh, die Unterbrechung beenden und so. Und das sah noch so aus, als wären da irgendwie so zehn Sachen, die ich machen muss. Also, wird so schnell nicht passieren, glaube ich. Wieder neue Sachen hinzukommen, nee. 2, 3, 4. 1 2 3 4. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wie jeder ist natürlich wieder sofort dran wenn ich nochmal damit mein echter Vater nicht stirbt, Piccolo. Dadurch, nee was sind die super begeta modus normaler super zeit ist ja also auch schon stärker als die zu diesem zeitpunkt ich habe gerade ab getroffen kennst du den ja ich bin immer mit einem Angriff drin deswegen mag ich so bei mehr combo angriffe durch irgendwie so eine Fähigkeit ich finde das nicht so gut da fand ich schon ein Krieg am hart nicht gut ist irgendwie viel zu lange im Angriff anstatt irgendwie weil nicht in Sicherheit zu bringen wenn es wichtig ist naja ich kann noch weiter. Ich habe diese angriffe schalte ich irgendwie frei, wenn ich die Angriffe hochlevel, kann das sein. Weil die hatte ich nicht vorher. Da. Jetzt ausweichen kommen. War nicht so geplant. Jetzt komm her, das ist aber geplant. Na, ich getroffen. Komm her, komm her, komm her. Ich habe Nachbilder. Na. Oh. Wow. Uh, uh. Daneben. hat da gemacht? knopf meine? Okay, gut. Oh, 56 plus drei Key. Okay, Key. stimmt, habe ich nicht so viel ne? かかロットの代わりなんだ。Oh Gott redet mit mir und irgendwie tut zum gar nichts sagen. Also, äh, ich wollte euch meinen Gefallen mitten Kannst du gottes versteckt kommen, wenn du Zeit hast? Das klar. Doch, ich bin gleich da. Vielen, vielen Dank. Ich warte. Ich dachte, weil wir jetzt noch in so eine Story-Katzin sind dass das synchronisiert ist. dann kann ich irgendwann hochleveln auf Level 56 okay Gut, dann mal weiter ich meinst so lange bis ich irgendwie meine truppe ändern kann geht irgendwie mitnehmen kann und so damit ich die mission ja weitermachen kann die Nebenmission. das ist mein ziel für heute Hi Dende, was geht? Hey, das ist Dende. Oh, ein Goran. Sagst jetzt das von einem Gefallen? Genau, ich wollte Shendong mehr Macht verleihen. Shendong mehr Macht verleihen? Es kann jederzeit ein Fiesling auftauchen, der zell was wasser erreichen kann. Ich will vorbereitet sein. Aber um zu Macht zu verstärken, brauche ich ein paar Sachen. Ich hätte gehofft, dass du mir da helfen kannst. Wenn, schon, wenn Shenlong mächtiger ist, würde uns das sehr helfen. Machst du mit? Natürlich. Ich tue, was ich kann. Was genau brauchst du? Ich wusste, ich kann auf, mich auf dich verlassen, sondern Vielen Dank. Ich brauche Folgendes. Regenbogenkristall. Das sollte alles sein, was ich gerade brauche. Okay, dann kannst du auf mich zählen. Eine Sekunde, bitte. Regenbogen, Regenbogenkristall sind extrem selten. Ja, natürlich. Es wird nicht einfach, welche zu finden. Ich kann dir nicht einmal sagen, wo du anfangen sollst zu suchen. Aber wo er weiß, dass du abbaust. Oh, ich dachte du wusstest alles ich wurde ja oben den ganzen planeten abgesucht aber keinen gefunden das wird knifflig also, sogar im Baba weiß vielleicht wo es welche gibt. wirklich ja vorher vorhersagen treffen immer ein super idee Mr. Popo. Wow, auf der erde gibt es wirklich beeindruckende persönlichkeiten mal sehen in der westlichen hauptstadt eine wow, stadt da kommt aber äh, das kommt aber auch nicht auf vor dann gehe ich wow. wohl auch mal ein Natürlich haben ihre Dienste ihren Preis. Ach stimmt. Ja. Du hast Beutel mit Goldstaub erhalten. Krass, danke. Echt jetzt? Was meine eine Wache. Nötig ist, ist wichtiger als Geld. Außerdem benutzen wir hier oben sowieso kein Geld. Guter Punkt. Okay, denn ich bin gleich wieder da. Viel Glück, Songoruan. Ja, jetzt mir ruhig noch mehr gehen können. Na gut. Wo hat er? Geld denn dann? Tut mir so Bob, etwas was Schwarzarbeit. Be <lacht> Nein. Boah, einfach verrassend. Na <lacht> egal. Was soll's? Äh. Sag nichts, Regenpus. Regenbogen Kristalle oder Wow, weißt du das? Ich bin schließlich Wassergrennen. Das ist mein Tagwerk. Oh ja, Ahem. mein Honorar bitte in der Tasche. Ach, stimmt, wird schön. Das war über Deutscher übergeben. Dann fangen wir mal an. Ich sehe ein Schiff gesunken südlich vom Kame aus. Gesungenes Schiff, das sind die Kristalle im Meer. Ja, in Salzigen Grab liegt das Gefährt, in dessen Bord sich die von dir gesuchten Kristalle befinden Ich glaube, ich war da schon sogar finder der Schiff damit sich deine Fracht aus dem alten Gehäuse ergießen. Regen muss aber das Nalkan markiert. Bitte ertrink nicht verstanden. Du weißt doch schon, ob ich ertrinke oder nicht. Du kennst doch schon die Zukunft. Du siehst ja schon wieder hier. Egal. Ja. irgendwann was ich hier erledigen kann, direkt. Nö. Wir mal so ein Kamehamehaus. Dieses Stift, das haben wir, auch schon ein paar Mal irgendwie so gesehen, glaube ich. Also ja, komm. Wenn naja, auf der Karte eingezeichnet ist, werden wir sowieso schon finden. So. Okay. Äh Mutenroshi. Nun jo Doch, nichts. Okay. Sieht hier mit aus. Aber oh, ich habe schon alles. Okay. Gott, wo müssen wir hin? Äh, da. Alles klar. okeli dokeli Gesunkenes Schiff, das haben wir schon dauernd, glaube ich, gefunden. Boom. Oh. Wir teleportierten sich nach. Ich glaube, mit dem werde ich gerade so noch fertig. Ey. Auch gerade so, ne? Gibt Zell mit einem schlag mehr oder weniger erledigt. Ja, das stimmt eigentlich. Geschlägt von eigentlich Zell nur verpasst ist er eigentlich gestorben. Ich meine, der letzte Schlag war ein sehr sehr großer Schlag. Aber trotzdem was ist hier rausgefallen man da also doch ne pass auf regenbogen kristall super ich habe einen regenbogen kristall ja dann gehen wir mal jetzt zurück bevor wir hier trinken und geben denn der den regenbogen kristall weil warum nicht dann können wir nämlich mal an, jetzt drei wünsche äußern das hätte ich gerne vorher gehabt wo oh, ich habe mir irgendwie einmal items irgendwie so gewünscht weil ich irgendwie drei wünsche äußern musste und im vierten ja ist jetzt halt nicht weil selten items gewünscht da habe ich irgendwie so Dinger hier so die freundschaft erhöhen von einigen charakteren bekommen denn ich bin wieder da. Danke, Songo, das ist genau das Richtige. Genau der richtige Stoff. Ey. Was ist damit eigentlich vor? Was? Die Dragon Balls der nicht ihr volles Potenzial aus. Hiermit kann ich die Lücke in ihren amerikanischen Gegenstücken schließen. Warte bitte kurz. Jetzt kann man drei Wünsche äußern, ne? Oder wir können bessere Wünsche äußern. Ich hoffe, es ist zweiteres. Dann kann ich mir noch mehr Sachen wünschen. So fertig, das wäre erledigt so schnell suche mein drängen zu müssen sollst dir jetzt was besseres wünschen können war echt mann du bist echte Dende. <lacht> danke auch oh, okay warum nicht ja super ich habe die letztens erst benutzt ey. seine gruppe bei jetzt kann ich meine gruppe werden bearbeiten so wie geht ich brauche dich Schuh, ich brauche dich äh. äh. mir schon wieder auf mein Bier. ich hier weg. So, da ähm. so, muss ich jetzt wieder aktiv steuern. Oder Gut, jetzt können wir uns um die ganzen Quests kümmern. Ich weiß jetzt nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, wir gehen jetzt zur giza ödnis Und war ja qui Kibi. Da ja, werde ich wahrscheinlich nach der Aufnahme Dragon Ball suchen und gucken, was ich mir dadurch wünschen kann. WhatsApp, ich kann mir Cell und Freezer wünschen. Aber irgendwie voll krass. Aber deren Zählen, Seelenabzeichen, Zellenabzeichen, Seelenabzeichen haben wir auch noch nicht bekommen. Also. Müssen wir ja bekommen, wahrscheinlich. So, wie Muss ich dich steuern oder geht das auch so? Hm. Okay, ich muss anscheinend. Okay, äh... nein, aber wie kann ich nicht ihn entfernen? Ey? Gar nicht ey. so, Kann ich mal jemand anderen mitnehmen. Ich weiß nicht, wie hat Level hier funktioniert. Ob jetzt äh, Leute ich, ich meine, wir kriegen ja so oder so Erfahrungspunkte. Also, ist ja egal, wen wir reinpacken. Aber ich nehme an, die Leute, die am Kampf aktiv teilnehmen, bekommen ein bisschen mehr. Vielleicht oh. weil ich nicht. hey, Vegeta. Was soll es los? Wo bin ich? Kein schmutziges Feuerwerk für mich. Ich meine, er ist jetzt level 53 oder so, aber wer war ja wohl schaffen, ne? du hast mich getötet. Vegeta das ist mir sowas von egal. Willst mir jetzt als trainingspuppe dienen? Du machst Witze oder kannst du wirklich verzeiht einfach, dass du mich umgebracht hast. Wenn du noch einmal sterben willst, kann ich dafür sorgen. Nein, ich weiß, wie stark du bist. Ich werde mich nicht mit der anlegen ich meine denk mal darüber nach bin ich von einzigen Schlag niedergesteckt worden oder Meinst also als du in himmel nein, wie schmutziges feuerwerk geld hast schmutziges feuerwerk was die e beschreibung etwa nicht nein ich will nicht noch mal sterben hm. was ist das hm. ha, idiot jetzt ja das jetzt hast du dir ja einen geschaffen aber oh, ihr seid ja erst 42 so, und dann mache ich noch den ja hast du schon mal ein super zeit in warte mal genau ich bin noch nicht verwandelt. was soll das sogar ich bin nicht in super vergeht davon ausgerüstet gar nicht mir wieder voll schwach also entweder werden die gegner an meinem level irgendwie dran gescaled oder das spiel hat einen sehr guten job gemacht irgendwie die level der karte an der gegner und so eins und schon die leute müsste es ja wohl erledigen können obwohl er war so stark wie sie geht hat damals in ne der zeit also ja da wird eigentlich keinen sinn machen ist hat jetzt nicht so gibt es mir nicht so auf den nerven gewollt habe ich mich wegen der zurückgewandelt angriff stimmt der angriff voll überpower glaube ich So das hat so gut oh menge erfahrung im am level 32 schau so ja wie geht er überhaupt nicht noch einer von diesen dämlichen jämmerlichen tricks was ist du leid, du ich habe nur spaß gemacht nicht mal der tod hat der hat dich dazu lernen lassen weißt du wieder bei deiner stärke könntest du sogar flieger schlagen sei nicht albern Freezer hat schon bekommen was er verdient und zwar von uns zu erschienen weißt du was ernst Na, qui? traust du dich immer noch es mit mir aufzunehmen niemals wenn ich irgendwie helfen kann lass es mich bitte wissen ich habe jederzeit gerne hm, ich könnte einen neuen sandsack gebrauchen Was? links steht sogar neben Mission Training. So erst einmal, so nein, obwohl doch, Lass mal gucken. Ja, schon mal hier sind wir uns der Weg mal Mal alles zu lernen, so habe ich das alles noch nicht gelernt. Man ja, in der Training muss ich auch noch machen. So, äh, ich wollte eigentlich hier machen, ja, gar nicht super Vegeta. okay, interessant. Alles klar, dann machen wir weiter irgendwie erinnerungen irgendwie so war nee, okay ähm, wo sind die zell juniors die muss ich auch noch erledigen ich glaub, die waren sogar niedriger gelandet als Heute noch mehr noch viel mehr sachen hinweis nach abschluss ist bestimmter ist für nach abschluss ist bestimmter neben aber wir sind keine quests so Im Sinne von, du musst noch mal jemanden wiederbeleben, so wie es aussieht, aber sind noch mehr aufgetaucht. Also, ja, äh, wo ist Mitte des Kontinents? Bereich, also nicht ne, meine von den Drang kann ich mir jetzt irgendwie nicht irgendwie äh, dingen ja freischalten? Neue Gegner, glaube ich. Also, ja, keine Ahnung. Machen wir jetzt halt Juniorsplattig. Die sehen jetzt gleich einfach nur Son Gohan und so Wa gegen Gehen voll PTSD. Eh? So, da habe gerade ein Dragon Ball Z T-Shirt an. Jetzt aus wie Son Gokus äh, Klamotte und ich bin gerade etwas beleidigt dass ich nicht zum Goku spiele. das ist eine Erinnerung. Ich wusste irgendwo war noch eine. ich Spiele die ganze Zeit Vegeta oder Son Gohan so. Am okay, Schuh ist auch dabei, aber <lacht> trotzdem war naja, habe gar nicht so in der Gruppe dabei. Also, also könnte ich gar nicht irgendwie ja, den irgendwie Angst machen. So ähm, das. das erste, viele, also ersten Male zum Roku ist einfach leben und werden Bergen auf den Kopf gestellt, seine eine Jugendlichen namens kennen kennenlernt, die nach den Dragon Ball sucht. Nachdem sie Goku eingeladen hat, sie auf ihre Suche nach dem Dragon Ball zu begleiten, holt mal ein Motorrad aus einer Kapsel. So, der auch nie zuvor eine Kapsel gesehen hat, ist überzeugt von dass boyer magische Kräfte besitzt. Sie erklärt ihm, dass es sich hierbei um eine ganz normale Technologie handelt. Dies ist nur erstmal der vielen neuen Eindrücke, die Son Goku auf sein Abenteuer mit bulma erwartet. Kapsel, okay, das und zeitdinge ja diese zeitdingen geben auch irgendwie medaillen ne? und deswegen kriege ich irgendwie nicht aber in meister dorf habe ich glaube ich alle Dinger gesammelt und ich habe noch nie so ein zeitdingen abgeschlossen also nehme ich mal an dadurch werden ein irgendwie nicht dinger vorbei level 45 danke Zerstörungskünstler. Ja, Die ist doch bestimmt irgendwo ja Gott. Ich war kann man die Wände die auch kaputt machen, aber das sieht man an. Genau wie ein Dragon Ball Z damals. Man sieht einfach, welcher Hintergrund her hier war ist und so. sie sieht schon mal irgendwie so heraussticht. So. Dann hier lang. Warte mal, da ist ein Dragon Ball. muss mal den einsammeln, wenn man schon mal hier sind. Ich zwar offscreen machen, aber ich wollte eigentlich landen und dann rennen. Danke, oh. und der Einstern drängen So, wo bist du? Zell Junior. Ich habe es nicht geschafft, einen Vater zu besiegen, also muss ich meine Frust an an euch kann auslassen. Oh Gott! Hey, ihr kleinen Freaks! Für meine Demütigung durch euch werde ich mich rächen. Kleine Albträume. Ich werde mich für die Demütigung rächen. Ich will einen Rückkampf. Ja, ja. Klingt nach Spaß. Ihr könnt sprechen. Falscher Knopf. Da kommt her Ich will eigentlich, dass ihr euch alle so positioniert, damit ich euch immer treffen kann. Also was hier? so ein starker Angriff. Hat so ein flächen so ein umfang Radius, was auch immer. Oh, ich habe Sternchen gesehen. Ja warte mal muss ich so ich jetzt ausgerechnet vor mir teleportieren. Schon wieder betäubt. macht ihr mit mir die ganze Zeit? Ja aber eins die ganzen einzelnen leuten ne? wir schaue so ja. Ja, die geben wir schon ein bisschen auf fräse naja ich wurde gerade am schuh danke ausreichend am schuh ja, geht mir ein bisschen auf den nerven gerade Ich drücke immer die Schultertasten und Dreieck, Aber ist von gohan hat der super zeit schon da, deswegen. Ich Attacke. Level 46. Oh, Weil der sich auflädt. also was hat denn. Aber ich kann mitten im Angriff das einsetzen Okay, ich kann in der Combo noch andere in zum Beispiel vier, wenn das mal funktionieren würde. Ne? Ich will mal ja gerade ausprobieren. Kollege. Oh, lass mich doch mal, Na, wenn ich war, wenn ich jetzt direkt drücke, war oh, Junge. Zurück mal drei boom, dann hau ich die weg. Naja ich bin nur da reingeflogen. Ehrlich, warum hast du ja noch fünf? beiden ich hau dich so die ganze Zeit kaputt? Hier du lange ja habe ich die Schnauze voll. Fragt jetzt mal endlich? ja voll auf den Nerven. Ich gehe auf den Eindruck, der andere haut mich die ganze Zeit kaputt. Ich will ja mal ausprobieren. Boah, Junge. aufhalten. Genau, hat irgendwie jetzt nicht geklappt. Ich die ganze Zeit ist vier klar Hey, da war schmutziges Feuerwerk. Boom, schmutziges Feuer. Okay. wichtigste ist ja am schuh und schau so am hochgelevelte jetzt bin ich wohl zu stark für euch ja ja ja wir sind gleich dran Oh, was verarschen kommt noch mal welche ich weiß macht ja Stück, aber trotzdem da gibt es ja auch irgendwie so eine so ein kleines plot hole irgendwie angeblich haben irgendwie weiß ich ja sechs Cell juniors ausgespuckt aber in der anime hat irgend hat song irgendwie sieben von denen erledigt also angeblich ich habe das noch nie so richtig überprüft aber irgendwie so da soll irgendwie was so passiert sein da freue ich mich auch irgendwie diesen die so damals damals durch durchgerutscht hat aber keinen sinn ey. Gott. ich habe genug gespielt hier frist hat der radios so riesig. daneben oh, daneben ich habe den Speichel. pass auch oh, oh, die ja da ab der buch danke schau sie da voll broken die können einfach heilen Weiß nicht wie mir hat gefällt weil ich spiele spiel jetzt nicht unbedingt wegen der herausforderung also mein oh gott herausforderung ist natürlich sehr gut aber das ist nicht der nummer eins und warum ich das spiel spiele das hat jemand anderen anvisieren wenn ich mich hier so verwandle ich war nur die ganze zeit auf eins hat der typ wieder hier voller p also hat das ziel gewechselt irgendwie gleich ja, besteller ja, du komm her Ja, Ausweichschritt. noch nochmal. als folgt broken. Ey. Okay. Am Schuh und schau so. Ja, 35 sehr gut. Äpf. Willst du auch was? was war? ja, ja. Das sollte ich auf deinen Platz verweisen hast du ein glück ich bin gut drauf. also lass ich leben ja ja hast die rosen voll was hm? ja ja Junior hat wie geht da etwas gegeben super heil -Limonade. was ist das ein tribut hm, diese kleinen freaks können wir sogar nützlich sein schön enttäuscht mich aber nicht Diese ganzen Bösewichte laufen ja die ganze Zeit durch die Gegend, ne? Dorian, Sabon, die tun sich wahrscheinlich irgendwann alle zusammenschließen, ne? Dann irgendwie so in drei Jahre Teams irgendwie so auf mich losgehen. Irgendwie so habe ich so das Gefühl, ne? Und sich irgendwie, weiß nicht, so zusammentun. Ah, oh, sehr gut, ich brauchte sogar ein bisschen Heilung. Ja, hat ja, nur ein paar Tage gedauert, so zehn Tage oder so, ne? so son hat glaube ich auch hochgelevelt ja bringt da überhaupt nichts die mitzunehmen wenn ich sowieso mit leveln voll kacke Mag es nicht mit dem spiel so was machen oh. das waren gab unterstützung schaden okay. enorme kraft genau wir haben schon enorme kraft diese worte diese begriffe gehen hand in hand ne? nicht anzuwenden wenn ein gegner dich anzuvisieren aktiv wenn es in der gruppe ein unterstützung gibt. gibt oh. also die gegner die auf der karte rumlaufen oder was das wäre nicht schlecht das wäre echt nicht schlecht also ja, tension ist auch schon level so nehme ich nie einen überhaupt mit ey. wahrscheinlich genau die gleichen sachen ne? oh nein aber ich brauche dafür so, so silberne dinger Ist die neu glaub, die vor hatte ich glaube ich noch nicht mehr ne? was halb das war das ja die fähigkeit gefällt mir ja, die werde ich jetzt nicht alle hochleveln ja außerhalb des radars sie sind einfach so schwach die werden einfach nicht bemerkte das ist wahrscheinlich der witz ne? <lacht> was sollte gar <lacht> oh, nicht geld aus dem Wart. da no, haben wir noch irgendwann was hoffentlich nicht so lange dauert ich muss piccolo steuern ja? Yeah? darf nicht in der Gruppe sein. Okay, machen wir die auch noch. Wo ist das südöstliches Gebirgebereich? Son Gokus Haus, ja, sagt einfach Son Haus. Mann, oh. so viel einfacher zu merken als das. Da weiß ich wesentlich. Ich weiß doch wohl, das Haus unseres Hauptcharakters ist. Wem dieses Spiel benannt worden ist, der wahrscheinlich erst nur weiß er nicht und auf 50 Prozent der Zeit spielbar war in diesem Spiel. Deswegen kam ja der Kampf zwischen zweiter Form Zell und Son Goku wahrscheinlich im zustande. Ne? Einfach nur weil ja das ist der Hauptcharakter. Der muss jetzt hier, weiß ich nicht, voll irgendwie kommen und sagen, hey, das Spiel ist überhaupt gar nicht über Karrot. Packen wir den nur auch in so einen Kampf rein. Da muss der Grund sein, warum dieser Kampf kam. Ne? So ähm, da halt sowieso egal ist eigentlich ne aber ich mag schau so die müssen auch etwas Screen Time bekommen okay wir müssen ja Screen Time bekommen so hi wie geht's da bist du überhaupt haben wir schon mal jemals miteinander geredet was soll ich tun was ist mit ihm los Ach, das könnte funktionieren. Ja, mag das auch. Hey, Hä? Piccolo, was kann ich für dich tun? Verstehe es nicht falsch, ich bin wegen deinen lauten Stimmen hier. Ja. auch so, tut mir leid. Bäh. Diese Sache wieder, warum zur Hölle ist er so besorgt? Er hat vorhin Zangorns Namen vielleicht hat er etwas mit ihm zu tun. Ein seltsames Paar. Ich glaube, von dir habe ich auch noch gar nicht sehen abzeichen oder? Was soll überlegt dich so? Hä? Ach, es ist nichts. Es wird ein Problem damit. Nein, nicht im geringsten. Er will mir nicht sagen. Er will mir nicht sagen. Da muss ich wohl einfach noch warten. Piccolo ist so schlecht, <lacht> Konversation zu betreiben. Wie unangenehm. Genau wie Miyagi-Robi damals. Es ging mir doch nur ums Essen. Jetzt Jetzt kriege ich ausgerechnet bei Piccolo den Mund nicht auf. Er hat so einen stechenden kalten Blick. Ich weiß, weil das Pickle nicht böse ist, aber er ist trotzdem irgendwie unheimlich. Allerdings ist er nicht der Einzige, den man König nennt. Ich schaffe das, wenn ich mich ruhig verhalte, wird er wieder gehen. Oh, langsam machte mir wirklich Angst. Wenn er mir so einen tödlichen Blick zuwirft, muss ich es ihm sagen. Aber wenn es rauskommt, dass ich nur über so etwas Unwichtiges wie Essen nachgedacht habe, damit er nur wütend will, mich vielleicht töten. Ich muss meinen besseren Grund einfallen lassen. Aha! Also, äh, Piccolo, die Sache wegen, der ich mir Sorgen mache. Moon war immer so gut zu mir, dass ich ihm gerne etwas schenken würde. Aber ich weiß nicht was. Hast du eine Idee? Warum in aller Welt fragst du mich das? Was hat er? Hat er also gar nichts mit zum zu tun? Mist, er hat nicht angebissen. Keine Zeit zum Jammern. Ich habe es schon so weit geschafft. Jetzt darf ich nicht aufgeben. Sehr wahrscheinlich besser, einen anderen Erdling zu fragen, statt einen Name Kerner wie mich danking kann ich nichts einwenden. Ah, warum hätte ich so eine blöde Frage gestellt. Ehrlich gesagt wollte ich eigentlich Son Goku fragen, aber da er gerade nicht da ist. Hat denn keinen anderen Freund außer Son Goku, der gerade nicht da ist? Er ist nur, der ist beschäftigt tot zu sein. Ganz offen? Nein, kein einzigen Oh. Willkommen im Team. Es ist noch schlimmer als vorher. Was soll ich bloß tun? Das ist eine ausgewachsene Katastrophe. Na schön. Wie bitte kriegen wohnt doch mit dem alten Knacker zusammen oder der Mob soll dir einen anständigen Rat geben können? Da hat er recht, aber aus mir unbekannten Gründen hast du dir die Mühe gemacht, mich zu fragen. Das stimmt, So das wichtig jetzt frage ich nicht einfach irgendwen. stimmt zwar nicht so ganz, aber hey, ein Versuch ist es wert. Ich weiß immer noch nicht, was mit Zongoren ist, deshalb sollte ich mit diesem Unsinn weitermachen. Ich verstehe, da werde ich Green für dich fragen. Boah, echt danke. Warte hier. Unangenehmste Konversation ever. Konversation mit Piccolo muss so unangenehm sein. Ja, wie wird die wieder da Ich finde das gut. Alles klar probleme wir einfacher lösen können in dem krieg einfach im team ich sag ja nur sagt ja nur wie es ist da ne? ja, Boom. alles klar ich habe soziale probleme hilft mir hey piccolo du bist ein seltener gast im kamer aus ich habe eine Frage an dich. Ja, okay, schieß los. Der Rinderteufel möchte Rossi etwas schenken und braucht einen Rat. Der Rinderteufel? Wieso fragst du mich das dann? Der Große meinte er hätte seine Gründe. Ich würde es ja gerne erklären, aber das ist sehr kompliziert. Okay, ich verstehe. roche das Beste, um ein Lächeln in sein stärken Gesicht zu zaubern, das ist ein Magazin für seine Sammlung. Ein Magazin ja Ein Magazin, besonders von den schlüpfrigen Sorte, Mutenrohr steht auf Knaller Ausfalter. Ausfalter, was soll das denn sein? Der Teil, den man ausfaltet, wie kann, wie kann man besser an dem visuellen Appetit ankriegen, als in dem man etwas versteckt? Besonders wenn die, die Frau ich bin immer noch total verwirrt, macht nicht, weil dass dir die Ehre eins für mich auszusuchen. Wenn du dir sicher vorstellen kannst, habe ich noch nie verstanden, was Menschen unter guten Fotos verstehen. Klar, mache ich, wenn ich mit dem Training fertig bin. Wartest so kurz. Ja schön, aber hier einfach nur rumstehen klingt nicht gerade interessant. Kann ich euch beim Training helfen? So. Wirklich? Wenn wir ein trainings von würden, hättest du auch was davon. Hey, was will man mehr? Okay, zeig mir mal, was du drauf hast. Die gute noch noch im Hintergrund. Warte mal, ja doch. Genau. Boom. So, und... Hat überhaupt neue Angriffe? Ich habe schon lange über Piccolo gespielt, glaube ich. Weißt ich hatte da irgendwie Höllengranate und also was gelernt. nachher oh cool. Ach ja, der Angriff. Ich habe es vergessen. Weil es sind ja nicht mehrere Gegner. Wenn ihr mehrere Gegner bilden, will, würde ich den Angriff nur spammen, machen alle also gleich so Oh mein Gott, schau so, und die haben zu machen Schaden. Das stimmt nur, weil die hochgelevelt sind, ne? schau so. Aber sehr gut. Irgendjemand hat den gerade abgebrochen. was wert jetzt kommt einfach zu dir und explodieren mitten in die fresse und noch mal muss dadurch sterben sonst wäre peinlich gut ja jetzt habe ich nicht gesehen wir aufgestiegen ist Ist echt stark geklaut, zu stark für mich aber ich habe in diesem kampf viel gelernt danke dann möchte ich dir mal das geschenk holen warte Was Mädchen Magazin alten würde schön es war eins von meinen, aber brandneu noch nicht ausgepackt. Es wird den alten Knacker ordentlich auf Ton bringen. Ich begreife zwar nicht, wo der Reiz liegt, aber danke für die Hilfe. Auch damit zum teufel Ein Gott, ey. alles klar. Äh, ja, ein Gott, immer die Mission auch noch heute erledigt alles klar ähm, noch mehr unangenehme kommen dazu mit dem Rinderteufel. hi hi wie geht's gut knorke so Was? Sowas sagen die hippen leute doch heute oder töfte banana voll banane das ist voll porno Doch, ich bin wieder da, trägt Krillin's gute Siegel. Hm, lass mich mal sehen. Was der Teufel folgendes wie im Mädchenmagazin. Ja, schon okay. Ist gut. Beam, beam, beam, ich bin auch hier. Meine Güte, ist das heftig. <lacht> Ein Lob auf krillin Er kennt sich wirklich aus. Dann wird das den Alten gefallen. Gefallen, dass er es so heißt, dass sie ihm die Sonnenblumen schmelzen wird. Gut, dass ich dich um Hilfe gebeten habe solange du zufrieden bist zufrieden ist gar kein ausdruck hast du die kleinen auf den cover gesehen was in aller welt ist das für ein krach hm? papa also ehrlich was liest du denn da nein verstehe das nicht falsch das ist ein geschenk für wuten roschi es ist nie und immer ein anständiges geschenk und außerdem erinnert sich das nicht an der tatsache dass du gerade selbst da rum geblättert hast da hast du recht ist das nur für ein Vorbild für Zongorn. Du wirst es bräuen, mein Lieber, und zwar richtig. Ich bin ein Vater, verdammt. Lass uns bitte nicht zu Mäuschen. Jeder macht mal einen Fehler. Wie wär's, wenn ich uns ein paar Schütze aus der Schloss, äh, Schatzkammer besorge? Oh nein, nächstes Mal kommst du mir nicht so leicht davon. Ich konnte nicht raus, wenn was mit zum ist, aber vielleicht sollte ich erst einmal aufgeben. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn ich zu viel Druck mache. Kakarots frau ist viel stärker nein Son frau ist viel stärker als gedacht ja genau, Piccolo redet zum mit kakarotten und der rinner teufel wollte schon sagen hat man noch nicht gut dann haben wir das auch erledigt und den part haben wir ordentlich gefüllt mit content mit Qualitätscontent natürlich und ja da würde ich sagen wir machen einen Schnitt. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit den ein zwei Missionen, die wir noch haben. Also ich glaube, sind drei oder vier. Ne? Ja, es sind fünf Stück. Aber okay. Ich werde mal die dragon balls sammeln und gucken, ob ich was ich mir wünschen kann. Wenn hat was Wichtiges ist, werde ich mir halt holen. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, jedenfalls sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlassen ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.